Hey Leute hier, ist Steam TV. Ähm, ich schätze mal, dass für mich jetzt Minecraft Krieg enden wird. Ich werde euch in Game Mode 3 ein paar Sachen zeigen, also, ja. Bisschen traurig jetzt halt. Es hat alles damit angefangen, ich, Toga, Sane und Chris, oder... Tugra, Sahne, Chris und ich, keine Ahnung, wie die grammatikalische Form richtig ist. Es hat alles damit angefangen, dass wir hier in diesem Wald waren. Wir haben uns gegenseitig direkt geschlagen, wieso fällt ich am Baum schon? Wir haben uns direkt gegenseitig geschlagen, haben, keine Ahnung, haben das direkt gefühlt, dass wir das gegeneinander kloppen wollen. Und da sind Tugra und ich Richtung Westen gelaufen, war das eigentlich, oder? Ja, Richtung Westen und haben dann das Dorf gefunden. Hier war unser Haus. Und Sanne hat Turm zerstört, nachdem alles vorbei war. Dann bin ich ein bisschen in eine Richtung gelaufen. Und habe dann hier das Portal gefunden. Ich weiß nicht wer, ob ich oder Sahne oder Chris hat auf jeden Fall das ganze Portal abgebaut. Dann ein paar Tage später, dort war ich dann auf ein... Also dort war ich dann bei meinem Internat, hatte keinen Zugriff mehr. Ich hatte... Alle Sachen auf meinem Laptop nicht mehr, weil mein Computer war zu Hause. Und während der Zeit, wo ich nicht war, ich habe schon mal ein bisschen viel voraufgenommen, zum Beispiel Diamonds gefarmt und so Fallen aufgestellt. Und ich war dann insgesamt vier Wochen lang nicht mehr auf dem Server. Und in dieser Zeit haben dann Chris, Sane und auch andere ein Dorf gebaut. Wie das zustande kam, erkläre ich <lacht> später. Währenddessen kamen auch unter anderem... Okay unter anderem auch Matti mit dazu, dessen Haus jetzt so aussieht. Dann hat man, ich weiß nicht wer, sich die Mühe gemacht und sich hier das hier gebaut. Und hier wäre der Eingang. Der Eingang in die Base. Ja. Sana und Chris, denke ich, haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, vielleicht auch ein bisschen Matti und Pepe. Die haben sich hier viel gebaut. Hier eine Farm. Währenddessen haben die Jungs hier einen Weg zum Never-Portal gemacht, welches zum Endportal führt. Und ich habe hier, jetzt werde ich auch nochmal den Jungs dann erlauben, darauf zuzugreifen. Hier unten, ich platziere dort oben ein Boot. Und werde dann damit Darunter fallen Wenn ich das gemacht habe Muss ich hier nur ein paar Blöcke zerstören Da ist dann dieser Gang hier Den muss man die ganze Zeit folgen Und diesen Gang habe ich eigentlich gebaut Um Neverides zu farmen und zu finden Das waren ungefähr 3000 Blöcke ungefähr, Die ich abgebaut habe oder zumindest die Distanz zum Neverportal war so groß, 3.000 Blöcke ungefähr. Und ich habe nirgendwo antiken Schrott gefunden, um Neverrides zu machen. Irgendwo dann habe ich einen Stopp eingebaut und dann hier eine Kiste vergraben. Gekennzeichnet durch drei Kies hier. Hier sind einmal Ofen. Eine Crafting. Ein. Handwerkstatt, irgendwie so heißt das, ich weiß nicht. Und hier drunter nochmal eine Truhe. Wo alle Sachen von Tugra sind, die ich geklaut habe. Nachdem ich diesen Gang dort unten gemacht habe und Sano und Chris den Ender Dragon bewegt haben. Fuck. Nachdem ich dort unten meinen Weg fertig gebaut habe und die Sachen mit reingelegt habe, die ich geklaut habe haben währenddessen Chris und seine das Endportal gesucht und gefunden. <lacht> gesucht und gefunden. Und als sie es dann gefunden haben, haben sie hier diesen langen Weg gebaut. Hier ist das Endportal. Sie haben hier diesen Enderportalraum richtig schön gemacht, muss ich sagen. Besser als ich jemals konnte. San und Chris haben währenddessen heimlich den Ender Dragon besiegt. Danach ging mir der Moral von jedem nur noch weiter abwärts. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich erinnere mich noch, das war vor allem auch gestern, bei dem Tag, wo ich das aufnehme. Ich habe mal entschlossen oder beschlossen, mal endlich wieder auf den Minecraft Kriegsserver zu gehen. Ich war dort, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten, dann kam auch schon Sahne und Chris hier rein. Und dann nochmal weitere 30 Minuten waren wir alle gemeinsam hier in diesem Raum. Ich stand hier, wollte gerade irgendwas aus seiner Kiste nehmen oder hier aus meiner Enderkiste. Dann auf einmal attackiert mich Sahne. Mit dem Schwert, bis ich nur noch drei Herzen habe. Ich habe dann schnell Escape gedrückt, Verbindung trennen. Am nächsten Morgen bin ich dann hier hergekommen. Also, nein, ich bin auf diesen Server gegangen und ich wurde gespawntrapped von Sahne und äh, Chris. Die haben Lava in mein Face gemacht. Ich hatte zum Glück einen Eimer bei mir und konnte dann. Okay. Und konnte dann schnell ähm, das Lava wegnehmen. Aus meinem Gesicht. Die haben alles mit Obsidian ausgebaut. Ich hatte Neverwalt-Spitzhacke. Nee, warte gar nicht, ich hatte Diamond-Spitzhacke. Ich hatte eine Diamond-Spitzhacke, konnte mich damit abbauen. Es waren 37 Obsidian oder so. Und daraufhin habe ich dann eine ganze Reaktion gestartet. Ich war. Ich bin in den Never gegangen so oft wie noch nie. Ich bin dort reingegangen, habe mir Lava geholt, wie was weiß ich was. Mein ganz Inventar war voller Lava-Eimer. Und habe dann hier alles voller Lava angef angefackelt und so. Tins Her habe ich mir dann auch nochmal gemacht. richtig hier gegrindet, sag ich mal. Und Chris hat die meisten Sachen schon wieder repariert. Und was, wenn das noch nicht genug wäre, ich war. Was weiß ich was? Ich war ein Idiot. Ich habe daraufhin, das war nur Sannes und Chris Schuld. Da habe ich dann alles angezündet, was da noch in der Nähe war. Zum Beispiel hier das kleine Haus. Ich habe keine Ahnung, wie das gehört. Den Riesenturm, wo. Ich habe seinen an Namen vergessen. Dass Chris richtig viel Arbeit reingesteckt hat. Alles zerstört. Daraufhin habe ich dann alle meine Sachen genommen. Mir nochmal eine Diamond gemacht mit Behutsamkeit, Effizienz 5 habe ich nochmal später drauf gemacht. Und bin dann ins Ausland gereist, sag ich mal. Bis so ungefähr hierhin? hin, bis zu diese Koordinaten. Und habe dann mir eine Unterwasser gebaut, so eine Unterwasserfestung. Moldewin. Ich habe mir hier alles gemacht. Ich habe auch nochmal richtig viele Blöcke gebaut, um alles wasserlos we zu werden hier drin. Und dann habe ich hier meine Base hin verbracht, weil das sind... Ach oh Gott, vom Spawn her, wo seine Base war, ungefähr 3.000, 4.000 Blöcke nochmal entfernt. Daraufhin war dann hier nochmal Matti und Chris drin, als ich das hier gebaut habe. Als ich nochmal meine Rüstung, meine Waffen ein bisschen in Schandes habe. Somit war das... Alles von mir, vom Minecraft-Krieg-Server, woran ich mich noch erinnern kann, wovon ich Videomaterial habe, wovon ich noch Erinnerungen habe, was ich schon gesagt habe. Für mich war es hier, Minecraft-Krieg. Ich finde, ich habe viel erreicht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass für mich jetzt das Aufwärts. Also, weil ich beschlossen habe, daran nicht teilzunehmen. Ja. Es war nett, mit allen auf diesem Server gespielt zu haben. Mit Tukra, mit Sana, mit Chris, mit Matti, auch ein bisschen PP, Mello. Mit allen ziemlich viel Spaß gemacht. Auch wenn ich mit ein paar, die ich jetzt auch nicht aufge äh, aufgelistet habe, gar nicht äh, gemeinsam auf dem Server war. Das hat mir trotzdem ziemlich viel Freude bereitet. Damit verabschiede ich mich. Es kommt jetzt auf meinen Kanal kein Michael Freak mehr.